angegriffen. Aber ich habe das Freunden erzählt und die meinten, hey, du musst doch das äh, melden, weil es einfach wichtig ist. Das kann ihr nicht durchgehen, dass sie sich so aufführt. Und dann habe ich das auch getan. Auch wenn man es selber nicht als diskriminierend empfindet, sollte man es trotzdem melden, weil man auch eventuell andere dadurch schützen kann.